Und damit ein ganz herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Simmerport! Ja, wir müssen hier jetzt noch unser Treibstoffsystem anschließen. Äh, wie genau das funktioniert, ich habe das noch nie gemacht. Ich hoffe, so reicht es. Wie gesagt, das ist jetzt das erste Mal, dass ich dieses System hier verwende. Bis hier. Aber ich sehe tatsächlich gar keine andere Möglichkeit, das irgendwie miteinander zu verbinden. Also, es, es, es kann eigentlich nur so gehen tatsächlich. So, ja, dann baut halt mal. Ja, die Zeichen sind auch weg. Okay, gut, dann wird das das wohl sein. Ja, der meldet jetzt auch. Ja, genau. Sehr schön. Jetzt müsste ich das glaube ich. Genau, Betankungssystem, Dauerauftrag. So, Die Tankungsdienste, wieso kann ich das jetzt nicht durchführen? Seit wird den Fluggesellschaften keine Betankung angeboten. Okay, und warum? Ein, ein Anschluss, der an Gates angebracht und mit unterirdischen Ordnern verbunden werden kann, um schnelleres Betanken zu ermöglichen. Oh brauche ich da wirklich noch ähm, brauche ich da wirklich noch äh, Depots mit Tankwagen? Das wäre natürlich etwas doof. Äh, heißt das nicht? Das heißt schon Oh, digitales Werbeschild, Nee, großer Hunger. Okay. So, dann machen wir nochmal, Hangar. Ein kleiner mittlerer passt hier mit, sehr schön. Ja. Oh, da kommt ein A380, sehr schön. Wie sieht's denn eigentlich hier bei unserem Ticket und so aus? Stimmt, die Security wollte ich ja noch komplett überarbeiten. Weil die da ja von vorne nach hinten und von vorne nach hinten laufen. Ja, das muss ich schon noch nochmal überarbeiten. Ähm... Okay, die Stadtbahn muss öfters kommen. Alle 15 Minuten, bitte. Da ist aber auch nicht viel Platz. <lacht> Warum? Reachable Road Objects? Das geht jetzt so Ja. Okay, Anforderungen für den Verkauf von Treibstoff. Preismodell ausgewählt, ein Treibstoffdepot, das die Anforderungen erfüllt. Hab ich doch. Oder kommt da niemand hin wegen der Straße? denn die Straße löschen? Hä? Hä? Wie kann ich denn die Straße löschen, bitte? Ach, oh, ich hasse es, wenn ich... Ah, man denkt nicht immer an alles. So, bist du jetzt in Reachable? Jetzt meckerst du? Ist das dein Ernst? Jetzt nicht hin. Ein Treibstoffdepot, das die Anforderungen erfüllt. Du hast doch hier Spawn und du hast hier wieder die spawn also... Also... Was ist das Problem? So? Ist für dich okay. dann ganz noch so. Kann ich das auch... Kann ich das auch echt, dumm gesagt, hier hinziehen? Gut. Du bist mit einem unterirdischen Treibstoffnetz verbunden. Ja, bist du doch. So. Okay, lassen wir dich vielleicht doch mal jede halbe Stunde fahren. Okay. Also. Nee, Betankungsdienst. Okay, ein Treibstoffdepot, das eine... Okay, das haben wir jetzt schon mal. Preismodell auswählen. Markt verfolgen. Äh, Festpreis. Äh, Marktverfolgung der Treffer wird der Fluggesellschaft zu einem Preisverkauf der proportional zu schwanken. Ist. Die Nachfrage nach Betankungsdiensten wird wenn die Preise gleich bleiben werden. Äh, äh, Anforderung dieser Okay, geringer die Bedarf: 0 Liter angefordert. Okay, was mache wir wenn ich Festpreis? Ich das damit. Nicht. Ah ja, kann ich. Ja, dann machen wir das doch mal so. Kaufen. Kauf mal. So. das hat er jetzt aktuell noch kein Flugzeug, das gebraucht. So, wir können ja mal gucken, ob wir noch... Also ich könnte die hier jetzt natürlich erstmal auf 3 Stunden 30 Uhr machen. Das habe ich gesehen, das reicht den völlig. Dem A380 reichen 3 Stunden 30. So, hier nochmal. 30, was haben wir hier noch? Ja, auch mal 330. Ja, wir könnten noch einige hier bei spät annehmen, KLM. Sehr beliebte Fluggesellschaft So, ganz Triple Seven hier So, drei Stunden 30 Stunden dreißig Moment, du kriegst natürlich auch deine drei Stunden 30. Äh, ja, du hier. So, wo haben wir noch Platz? Wir haben ein bisschen Platz noch hier am Nachmittag. Uh, KLM am Nachmittag, noch eine Triple hm, eine 737, noch eine 737. Die könnten wir hier sogar. Triple äh, 7, 737 737, 737, 737, die können wir hier nacheinander. Die Triple 7 könnten. Wow. hier reinpacken. Äh, warum habe ich die noch so kurz gelassen? So, die schieben wir nach hinten. So, jetzt haben wir immer noch ein bisschen Platz hier am Nachmittag. Was haben wir hier? Line, L, -K, K, M. Was sagten wir davon noch irgendwas? Air France? Hä? Oh. Äh, Air Force nehme ich mal nicht, weil ich glaube Air Force stürzt ab. Hm. Ja, am Vormittag haben wir eigentlich so gut wie gar nichts mehr. Äh, doch, dich haben wir vielleicht, dich haben wir unter Umständen noch, und zwar für wie viel 300, Tja hier ist noch so ein Maximaler. Dich haben wir hier noch für, für hier, 3 Stunden. Dann für den Nachmittag 416 Passagiere. Machen wir mal da 4 Stunden. Ah, ne, Quatsch, das Na da, ja. Naja, machen wir auch mal 3 Stunden. Hier haben wir noch was frei. Hier so. Ja, 3 Stunden. So, sehr schön. Garuda Indonesia. Vielleicht das irgendwas ist Kleines. Eine ja. Was äh, ja. hier noch rein. Äh, ja, am Abend noch was Kleines. Hier können wir noch was Großes reinpacken. Und, äh, wie viele Passagiere? 300. 3 Stunden. Jawohl. Noch einen in Late, das ist nur klein. So, dann ist der Flugplan auch voll? Passagiere, also drei Stunden. Schön, so. Gut. Äh, nee, da wollte ich nicht hin, ich wollte hier hin. Ich wollte hier hin, denn... Dann äh, machen wir einmal hier zu. So, und... Ja, ich finde Gegenstände, wenn die um Roten Okay, dann müssen wir so machen. Ja. Baut das mal bitte alles ab. Die nehmen einmal hier auf. hier da, da, da, warum sind noch keine Fluggäste da? So es ist 3 Uhr. Oh, okay. Ah, sehr schön. Wieso gehen die jetzt nicht nach da oben? So, weil die ja eh alle durch die Security hier müssen, deshalb das heißt, verteilen die sich nicht nach da oben. Habt verstanden. Das war eigentlich dumm, weil diesen, diesen ID-Ding dann hätte ich da ruhig äh, stehen lassen können. Aber das war nicht klar. So, also ID heißt nicht so Schalter. Gate Schalter, wie heißt das? Dieses blöde Ding, Passport, Ausweiskontrolle. Lustig. Wird es hier mal. Okay, so, also, wir haben ja festgestellt, ähm, genau, die, le die legen ja hier ihr Gepäck hin, laufen ja dann eigentlich hier durch den Metalldetektor und laufen ja dann wieder zurück. Ähm, das macht ja so in dem Stil ja keinen Sinn. Deshalb, äh. Da habe oh, ich eigentlich einen riesigen Security-Bereich gehört. Ohne Widschet. Kann ich eigentlich zweimal hintereinander machen. Das kann ich eigentlich zweimal hintereinander machen. Also, Remote Gepäck Scanner. Fangen wir doch damit mal an. Ja, weil das kann ich ja im Kunde ja einmal hier machen und einmal hier machen. So. Du bist äh. Du bist zwei Bald. Aha. Also eigentlich 1, 2. Log. Log. Probieren okay, wir mal. Ganzkörper-Scanner. Ja, genau. So. Remote Sicherheitsstation. Alles ah, klar. Ja. Remote Sicherheitsstation. Wird verwendet, um die Ergebnisse eines oder mehrerer zugewiesener Gepäckskinder äh, zu überwachen. Äh, okay, schön gut. Aber das sind eins, zwei, drei, vier drei, drei, drei, drei, dann mit zwei drei, sind da überall Sicherheitsbeamte ja äh, bei 5? Ah, bei 5! Bis zu 5! Okay. Zuordnen, zuordnen. Zuordnen. Zuordnen. Zuordnen. Zuordnen. Zuordnen. Zuordnen. Hier genauso. 1, 2, 3, 4. Und 1, 2, 3. Wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, fehlen mir zwei. Okay. Dann werden die noch schnell eingestellt. Hier kommt selbstverständlich wieder die Wand. Äh, ne, nicht einreißen, sondern löschen. Und ich hätte ganz gerne dann hier die Wand. So. Was ist mit euch? Lauf die jetzt da nicht weiter, weil da? Der... Mmh. Ne, das ist noch nicht. Das ist auch nicht. Das ist auch nicht. Ich glaube 7D war Ja. Okay, aber was, was ist jetzt... Was ist jetzt hier falsch bei euch? Schön. Ja, dann wird das hier auch... Ist auch interessant, da laufen auch welche einfach vorbei, die könnten einfach <lacht> eine Bombe mitnehmen. Schön. Einfach nur schön, dann baue ich... Na, ich baue noch schnell das hier unten um. Ja, dann brauche ich da ja schlussendlich auch zwei mehr. Ja. Dann machen wir mal eine, die Remote-Pack-Scanner. Uh, uh, <coughs> ja, eins, zwei. Oh, eins, zwei, blub, Und hier. So, der Ganz scanner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So wie hier auch. Ich müsste das ja eigentlich gleich aufgebaut haben, wenn es täuscht. So und so, so und so. Schließen das hier zu, zu dem hier? Dann das hier zu ordnen zu den vieren hier. Und das hier zu ordnen zu den dreien hier. So. Sehr gut. So, 7D. Sehr schön, jetzt verteilt sich das halt alles. Sehr schön. Wunderbar. Ja. Dann war's das auch für diese Folge. Wir sind ja schon sehr weit hier. Kommt auch schon die KLM-Maschine. Und dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn. Macht's gut. Tschüss.